Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Werte Damen und Herren! Der lärmende Fehlstart, den Ihre aus linksgrünen Betonköpfen und umgefallenen Liberalen zusammengezimmerte Regierung hingelegt hat, sucht seinesgleichen. Von der ersten Minute an gehen Sie und Ihre Minister auf Konfrontationskurs mit der Realität, mit der Freiheit, mit den Bürgerrechten, mit den Bürgern und mit den europäischen Nachbarn und Partnern. Da ist sich die AfD ja auch nicht einig. Soll es eher in die Wirtschaftsliberale, mehr in die sozialpatriotische, ja. nennen Sie es, soll sagen sozial nationalistische Richtung gehen? Die wird Dippen? es da eine, Was wird es eine da Richtung? gerade gefragt äh, äh, also das, das kann ist wirklich Zitat nicht ein Zitat aus einem Nein. Zeitungsartikel nationalsozialistisch Hier. habe ich nicht gesagt Doch sondern sozialnationalistisch war Tag. etwas anderes gut dann äh, hat Frau Weidel jetzt denn, äh, das Interview äh, mit Phoenix früher verlassen das ist glaube ich nicht das erste Interview das äh, Alice Weidel führt und äh, vorzeitig äh, beendet Wirtschaftsminister der kühne Pläne vorlegt um die Wirtschaft umzubauen, sollte so ehrlich sein und endlich seine Ludwig Erhard Büste in seinem Büro durch eine Karl-Marx-Statue ersetzen. Frau Weidel, können Sie sich den Faschisten Höcke als nächsten Parteivorsitzenden vorstellen? Alice, du bist gefragt worden. Frau Weidel? Hm? Ich hatte Mal gefragt, bitte? ob Sie sich den Faschisten Höcke als Parteivorsitzenden vorstellen können. Ich antworte auf die Frage nicht. Halt Warum nicht? Die, weil sie unseriös ist. Nächste Frage. Die Zahlen anschauen. Die Zahlen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, da spricht ein Wahn. Sie glauben an Bundesinstitut Lauf. für berufliche Ausbildung. Ja, die Zahlen äh, haben Sie schon häufiger genannt. Das bezog sich auf Arbeitszukünfte. Lassen Sie mich endlich ausreden. Ansonsten kann ich mir das hier sparen. Huh. Also es ist ähm, in der Tat wirklich eine Zumutung, hier zuhören zu müssen. Erst einmal den Zuschauern klar, ja. dass Sie sich von Herrn Gauland und also Herrn Höcke Herr distanzieren, Schäurer. der das muss man äh, sich Herr die Gauland, Herrn Höcke als die Seele der AfD bezeichnet mhm. hat. Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler. Illegale, und das ist genau einwandere. die Abgrenzung zur <lacht> AfD. Genau die AfD. <lacht> das ist dann eigenartige Diskussionskultur... ausschließlich auf kompensatorische Einwanderung. Das sagen Sie ja die ganze Zeit. Bei muslimischen Zuwanderern schaut die Geburtenrate nämlich ganz anders aus. Sogar die Auffettung der Einwohnerzahl durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten scheint Sie überhaupt gar nicht zu stören. Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Dazu bedarf es einer qualifizierten, Herr Kauder, und keiner plan- und zügellosen, bildungsfernen Zuwanderung. Denn Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden.